Also ich habe da ein paar Sachen mitgebracht. Ich habe mir dann gedacht, also so eine richtige Naturmaschine ist ja eine äh, Trockenzelle oder Dreizelle. Es ist nur Wasser drin und aus diesem Wasser macht man ein Gas, das brennbar das ist, so laut, ist und mit dem man heizen. Wie? So laut, Noch lauter, ja. Okay. Oh, ja. Das ist jetzt die, diese Trockenzelle. Äh, wahrscheinlich haben viele haben schon von Wasserstoff gehört, oder? Wasserstofftechnologie, ja, das ist noch in weiter Ferne. Dieses Konzept ist an und für sich schon fast 200 Jahre alt. Also 1832 hatte der Faraday schon Versuche gemacht, äh, im Spalten von Wasser. Es geht da drinnen, ist etwas Wasser, mit ein bisschen Seifenlauge versetzt, dass der Strom besser leitet geleitet wird und hier ist ein Netzteil, was den Strom zur Verfügung stellt und der Strom fließt einfach durch zig Platten, das sind 25 äh, Platten, 24 Kammern und das Wasser wird durch diesen Strom gespalten und wenn ich jetzt da einschalte ich habe jetzt äh, mal nur auf 5 ampere eingestellt das ist nicht viel dann habe ich da eine Flamme und ihr seht jetzt kommt da Wasser rauf Uh, weil das ist jetzt, wenn die Zelle arbeitet, hat das Wasser nicht mehr Platz in der Zelle. Da schäumt es da bis runter. Jetzt haben wir da eine Flamme, ein Flämmchen. Wenn ich mit der Flamme uh, gegen etwas uh, brenne, dann, ihr seht, das ist ein Stück Schamott und ihr seht, das wird sofort glühend. Ich habe sofort eine Glut. Und wenn ich ganz nah hingehe, dann kriege ich ein Leuchten zusammen, ein Licht sogar. Das heißt, jetzt haben wir nicht nur eine Flamme, sondern wir haben von der Flamme das einzige Abgas, was diese Flamme macht, ist Wasserdampf. Und wenn ich ganz nah hingehe, dann hat dieser Wasserdampf, der da von der Flamme rauskommt, keine Chance mehr abzuhauen irgendwo nebendurch und verbrennt gerade noch einmal, wird gerade noch einmal gespalten in Wasserstoff und Sauerstoff und wir haben eigentlich da sogar eine Thermolyse im ganz kleinen Minimaßstab. Wenn ich jetzt da mit der Flamme auf ein Stückchen Kalk gehe, also ihr dürft nicht hin, direkt hineinschauen, sonst seht ihr nachher nichts mehr. Dann seht ihr, wie das zu leuchten beginnt. Ein sogenanntes Kalklicht haben wir da. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, das ist eine Schamotte, die ist zwei Zentimeter dick. Diese Flamme äh, macht ein Loch hindurch in zwei Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr schon sowas mal gesehen habt. Also, ja, man kann vielleicht mit Acetylengas Schweiß brennen, aber mit wesentlich mehr Leistung. Wir haben da kaum eine Leistung da drauf. Was ist das, wenn ich da drauf gehe? Dasselbe Licht, nur beim Kalk wird es noch ein bisschen heller. Man kann alles schmelzen. Es ist ein Stück Granit. Wenn ich da drauf gehe, wird flüssig. Ich kann in diesen Granit kann ich einen Nagel hineinschweißen nur mit dieser Flamme. Und die meisten Menschen haben von dem noch nie etwas gehört oder gesehen, dass es so einfach ist, hat noch niemand, äh, kaum jemand äh, schon mal gehört. Und wenn ich jetzt die Flamme ausschalte, dann gibt es einen kurzen Pack. Und das ist das, was der Arrestor jetzt auffängt. Und weil ich immer sicher äh, unterwegs sein will, habe ich zwei Arrestoren. Und das dritte, die dritte Sicherheitsvorrichtung ist dann äh, dieser sogenannte Bubbler, das ist ein Behälter, da ist jetzt nur gefärbtes Wasser drin, äh, damit, falls da doch einmal eine Rückzündung durchgehen würde, landet sie im Wasser und geht nicht da in diesen Behälter. Und dann wird man immer wieder gefragt, ja so die Gefahren, und wenn ich da sehe, wie wenig Gas. Da in der Zelle ist, wie wenig Gas da drinnen ist, kann ich nur sagen, da kann eigentlich nichts passieren, weil wir nie große Gasmengen äh, vor Ort haben. Alles, wo, wo wir riesige Gasmengen haben, das ist gefährlich. Zum Beispiel die Leitungen, die Stadtgasleitungen, die immer, hört man immer wieder mal, dass ein Haus explodiert ist, gerade neulich wieder ist es vorgekommen. Äh, das passiert, wenn große Gasmengen sich in einem Raum sammeln, dann kann was passieren, aber wenn so Minimengen da sind, kann eigentlich außer einem lauten Knall nichts passieren. Und ich habe jetzt äh, seit circa vier Jahren äh, habe ich mein Haus äh, mit diesem Gas beheizt und äh, es kommen dann immer wieder Argumente, die sagen ja äh, Warum mit, mit Strom ein Gas erzeugen und dann mit dem Gas heizen? Warum nicht gleich Strom verwenden? Und um dieses Argument äh, ein für alle Mal für mich, und ich rede jetzt nur von mir, ich kann ja niemandem was beweisen, das müssen die Professoren machen an den Unis. Äh, ich kann aber für mich, mir etwas beweisen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich für mich etwas sicher weiß, dann wirkt das, was ich sage, ganz anders, weil dann spreche ich von Dingen, die ich erprobt habe, erfahren habe und selber ausprobiert habe. Und um dieses Argument, eben so: warum Strom für Gas verwenden und dann damit heizen, warum nicht gleich mit Strom heizen, habe ich die letzten zwei Jahre mit Strom geheizt und ich kann euch sagen, die Stromrechnung ist durch die Decke geschossen. Also mit herkömmlichen äh, Heizkörpern, so Ölradiatoren, Heizlüftern geht gar nicht. Dann habe ich dieses Jahr ich Versuche gemacht äh, mit sogenannten äh, Infrarotheizpanelen. Die sind auch mit Strom äh, werden die betrieben. Und die sollen sehr, sehr effizient sein. Und das waren sie auch tatsächlich. Also, aber sie waren nicht so effizient wie meine Gasheizung. Also was heißt das jetzt, beim Strom sagt man, ist 100% effizient, ja was ist dann jetzt mit der Gasheizung, die muss ja dann noch effizienter sein, wenn ich günstiger unterwegs bin. Und mit günstig meine ich jetzt im, im Normalfall habe ich 1200 Euro Heizkosten für ein Jahr und ich habe jetzt noch in vier Jahren, jedes Jahr, meine Heizkosten auf 450 Euro gesenkt. Also kann man nicht sagen, dass ich mir was einbilde oder dass, dass es nicht funktionieren würde. Und es, ich habe noch nicht einmal das ganze Haus versucht damit zu heißen, nur einen Raum. Und dafür habe ich mir etwas gebaut und das steht da jetzt. Das ist eine sogenannte, das hat noch niemand gesehen, es ist eine sogenannte Sandheizung. Schauen, dass das kühl ist. Ich stecke jetzt das den Schlauch da drauf. Das ist nichts anderes als ein Rohr. Das ist von unten bis oben mit Sand gefüllt, mit ganz feinem Sand. Und es ist jetzt wahrscheinlich für uns ein bisschen äh, heiß, erinnern eh schon mit dem Ofen, also dass ich das nicht lange anstellen will. Ich muss das jetzt von oben anzünden. Aber ich habe es extra so gelassen, dass, dass ich das zeigen kann. Weil normalerweise. Äh, wenn das verbaut ist, sieht man nichts. Ja. Und jetzt kann man schon schauen, jetzt ist da schon heiß. Und wenn ich jetzt da ein Glas nehme, oder vielleicht so, dann sieht man, das wird feucht. Also was da rauskommt, ist nur Wasserdampf. Das ist jetzt der Sand, der ganz zu oben brennt. Und dieser Sand wird heiß und am Ende ist das ganze Rohr etwa 70 Grad heiß. Von unten bis oben und es ist, es ist recht heiß, aber ihr könnt mit der Hand drüber es ist recht heiß. Jetzt hört man noch ein leichtes Knacken. Das ist etwas platinierter Sand. Was ist das? Einfach etwas Platin im Sand. Jetzt heizt sich das kurz vor. Also, wenn das ca. 60 Grad hat, der Platin, dann fängt er an, äh, Wasserstoff und Sauerstoff wieder zu rekombinieren. Ohne Flamme. Und jetzt kommt da langsam das Gas. Und jetzt passiert das ohne Flamme. Nur mit dem Platinsand, der da oben ist. Wenn ich so eine Heizung anmache, dann dauert es natürlich eine halbe Stunde, bis das ganze Rohr heiß ist. Aber wenn ich sie dann ausschalte, dann dauert es circa eine Stunde, bis es wieder kalt ist. Also äh, man muss einfach ein bisschen äh, langsam. Ich habe das diesen Winter 16 Stunden im Tag im Betrieb gehabt. Einen 20 Quadratmeter Raum, 16 Stunden im Tag, 10 bis 16 Stunden mit 240 Watt. Wenn ich dieselbe Heizleistung will, brauche ich elektrisch schon eine 550 bis 600 Watt-Paneele. Äh, und da habe ich es mit 200 bis, bis äh, 300 watt Es kommt halt darauf an, wenn es jetzt 10 Grad Minus hat, brauche ich vielleicht 320 Watt. Wenn es äh, 6 Grad über Null hat, brauche ich nur 180 Watt. So in dem Schnitt, und so kommen dann die Heizkosten zusammen. Und jetzt kommt das zweite, ich will ja nicht Wasserdampf, der da oben rauskommt, und in den Raum, obwohl man sagen muss, es ist sehr, sehr wenig, ist also nicht vergleichbar mit dem Wasser, was ich mal, mit einem Luftentfeuchter aus dem Raum raushole. Das, was da rauskommt, ist ganz, ganz minimal. Jetzt habe ich eine Haube, die ist unten abgeschlossen, dass das Wasser, was da oben rauskommt, abkondensieren kann und da unten durch das Schläuchern wieder rauskommt. Und diese Haube kann ich dann mit vier Schrauben äh, festmachen, dass das so hält. Und ich kann das in der Höhe aufstellen. Dann habe ich also eine Heizung, die etwa einen Meter hoch sein kann und eine Abstrahlfläche von 3.000, äh, von 3000 Quadratzentimetern aufweist. Und das reicht für einen Raum. Ich, ich habe das ist jetzt alles noch nicht automatisch. Automatisieren müsste man das jetzt so, dass man da oben anstelle von dem Bunsenbrenner, mit dem ich da anheize, eine Heizspirale einbaut. Und dann drücke ich auf einen Knopf, die Heizspirale fängt an zu glühen, der Sand wird 60 Grad oben und äh, das Gas kommt. Und es kann nichts passieren. Und da oben ist noch ein kleines Locher, das sollte sich einmal, es ist aber noch nie, also im ganzen Winter nie vorgekommen, wenn da mal doch ein bisschen ein Gas unverbrannt sein sollte, kann es da oben raus. Und es sind so minimale Menge, Mengen, da würde nicht einmal ein H2-Sensor ansprechen drauf, weil es so gering ist. Oder? Und äh, es ist auch so, dieses Gas, Wasserstoff. Das geht sogar durch Beton durch, das geht durch alles hindurch. Das ist ja das Problem beim Speichern, was Sie beim Speichern haben, was mir nicht sehr äh, sympathisch ist, weil ein Riesentank mit Tausenden von Litern Wasserstoff und da passiert mal was, also da möchte ich nicht in der Nähe sein. Hier haben wir eine Situation, ich erzeuge und verbrauche. Also es ist ein ständiger Kreislauf und wenn jetzt jemand denkt, uh, aber Wasser ist ja auch äh, heilig. Das Wasser wird nicht verbraucht. Am Ende ist wieder Wasser. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben es mit einer Situation zu tun. Wir haben ein, ein, ein Naturstoff Wasser, der wird gespalten und beim wieder verbunden werden, beim rekombinieren, beim wieder zusammengefügt werden, erzeugt er Wärme und ist wieder Wasser. Also wir haben einen ständigen Kreislauf und das Wasser wird dabei nicht verbraucht. Es ist dieselbe Menge Wasser, die gespalten wird, kommt da wieder raus nachher. Und ich kann das auffangen und wieder in die Zelle schütten. Und fürs Automatisieren könnte man jetzt äh, noch ein paar Druckschalter anbringen, Temperatursensoren, eine kleine, Steu also viel gesteuert muss da nicht werden, äh, einen Temperaturthermostat. Äh, und dann würde ich die Heizung so betreiben, dass also wenn, äh, wenn die Raumtemperatur erreicht ist, schaltet er runter auf 40 Watt, läuft weiter. Und dann, wenn sie wieder sinkt, dann schaltet er wieder rauf auf 200, 300 Watt. Es ist mir da auch nicht so wichtig, ob wir jetzt da äh, so besonders effizient sind. Ich, ihr müsst eins vorstellen: das ist nur ein Anfang. Und ich habe vor zwei Jahren habe ich, äh, hat man mich eingeladen von der Uni Wien, von der BOKU, äh, ob ich da nicht mal einen Vortrag halten würde. Ja. Und dann bin ich natürlich hingegangen, habe das äh, hergezeigt und die Leute waren hochbegeistert. Der einzige, der nicht reingekommen ist in den Saal, war der Professor, weil er Angst hatte, es könnte was explodieren. Und äh, nachher war da eigentlich alles gemacht, also die wollten dann unbedingt äh, bei mir einen Kurs machen, dass man so eine Zelle mit ihnen baut. Ich habe acht Zellen mit ihnen gebaut. Und dann, drei Monate später, was ist passiert, der Professor ist in Ruhestand gegangen, sie haben einen neuen Professor vor die Nase gesetzt bekommen und der hat kein Interesse daran. Und ich sage einfach, in einer Zeit, wo wir, äh, wir haben es jetzt gerade wieder vorgestern, äh, also diese Woche, mit Hochwassern zu tun bekommen, wir werden immer mehr Hochwasser haben, weil das Klima immer verrückter spielt und dass man da einfach sagt, ja, äh, lassen wir das links liegen. Uh, wir werden dann schon einmal was finden in 30 ern Es ist einfach für mich uh, unvorstellbar. oder? Und jetzt kommt der Punkt: ich habe mit dem angefangen. Uh, die Effizienzwerte sind nicht schlecht. Uh, wir reden so von 96, 97 Prozent sicher, was wir haben. Uh, es gibt Leute in Amerika, Australien, die haben diese Art uh, Elektrolyse betrieben in einem sogenannten Resonanzverfahren. Also sie haben eine Resonanz in die Zelle reingekriegt und plötzlich haben sie festgestellt, dass sie mit fast, fast keiner Energie viel Gas erzeugt haben. Und das ist ein, ein Mensch hat das entwickelt. Der ist damit Auto gefahren. Der lebt nicht mehr. Es ist einfach so äh, die großen, die ganz großen, die wollen nicht, dass es sowas gibt. Und darum können wir das eigentlich nur im Kleinen machen. Oder? Wie nennen Sie diese Maschine? Also die nennt sich eigentlich, äh, das ist, der Name ist völlig falsch, nennt sich äh, vom Englischen Dry äh, Cell, Trockenzelle. Sie ist aber, wie ihr seht, nicht trocken, weil da ist sehr wohl Wasser drin. Aber dieses Wort Trockenzelle äh, ist einfach nur zur Unterscheidung. Äh, es gibt auch sogenannte Nasszellen. Da sind die Elektroden einfach in einem Wasserbad angeordnet und äh, produzieren auch Gas. Gar nichts, gar nichts. Ich habe mir, ja, hab mir extra einen Geigerzähler besorgt, der stammt noch aus NATO-Zeiten, voll funktionstüchtig, null, null. Äh, ich habe dann auch andere Versuche gemacht mit der Mikrowelle. Uh, und da habe ich gedacht, uh, das ist heikel vielleicht. Da habe ich mir ein Mikrowellenmessgerät besorgt ein, und den Geigerzähler. abgeschaut. habe geschaut, ja, die Mikrowelle, ein bisschen eine, eine Mikrowellenstrahlung ist schon da. Aber also ich würde jetzt sagen, ihr könnt die Mikrowelle für alles verwenden, nur nicht zum Kochen, weil sie total uh, eigentlich uh, die, die, die, die, die Materie zerstört. Uh, es war aber alles nicht, nicht so tragisch, also vielleicht 0,4 uh, Milliwatt Abstrahlung habe ich da um das Gerät gemessen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mir mal mein Handy an und habe mich angerufen am Handy und bin mit dem Mikrowellenmessgerät zum Handy hin. Wisst ihr, wie viel es da war? Über 200 Milliwatt. und das haben wir jeden Tag dutzende Male am Ohr. Wir haben uns so daran gewöhnt und denken, es macht nichts, es ist aber ganz schlimm. Nee. Über 200 MW. Also da, da gibt es nicht Was einmal ist das Mikrowellenstrahlung, null. Das sind die Großen, die das äh, machen oder nicht machen. Ja, Es hat fast jede Firma hat irgendwo im Petto. Äh, für Wasserstoff und jetzt das Neue ist ja jetzt eben dann Brennstoffzelle, oder? Dass man jetzt also äh, quasi Wasserstoff erzeugt oder, oder Wasserstoff tankt und den dann in eine Brennstoffzelle gibt und dann mit dem Elektromotor fährt, was eigentlich das Effizienteste dann wäre, oder? Aber ich muss immer tanken. Nur da, äh, also mit dem Verfahren, was der Stanley Meyer, der ist im 87 glaube schon gestorben oder gestorben worden, äh, der ist mit einem Strand-Buddy mit dem Auto gefahren mit selbst erzeugtem Wasserstoff vor Ort und es hat so, einige so Typen gegeben, die haben das gemacht. Ja, ich sage ja, 200 Jahre alt, 200 Jahre. Wir müssen uns vorstellen, 200 Jahre sind wir da stehen geblieben. Das hat man einfach, das ist einfach verschwinden Ja, es darf, wenn jetzt die NASA auf den Mars geht. Ich habe neulich einen Mann kennengelernt, einen jungen Burschen, der hat sich für das Projekt gemeldet. NASA fliegt auf den Mars ohne Wiederkehr. Also die fliegen nur hin, aber kommen nicht zurück. Und er hat mir gesagt, es sind 700 Leute die haben sich gemeldet. Und er ist jetzt in der engeren Auswahl, es sind immer noch 250. Also da darf das funktionieren nicht. Es darf auch im Ozean funktionieren. Aber bitte nicht auf unserer Erde, weil da muss man Gas, Öl und Kohle verkaufen. Nicht? So ist die Situation. Das heißt, du trankst jetzt pures Wasser? Also da ist nichts anderes als Wasser drin, ja. Das ist aber billig, das ist zu billig. Das ist zu billig, ja. Und eben, es wird darum auch nicht an diesen äh, Systemen geforscht, wie könnten wir das effizienter machen. Und wenn Menschen sich jetzt, viele Menschen, sich auf so etwas einschießen und sagen, wie können wir noch effizienter Wasserstoff äh, erzeugen, dann finden sie auch einen Weg. Und vor allem, wenn sie im Hinterkopf haben, wir müssen dringend etwas fürs Klima tun, dann finden sie noch schneller einen Weg, wenn sie wollen. Aber meine Überzeugung ist die, sie wollen nicht. Also. Nicht die Menschen, aber die, die das, äh, das große Geld verdienen mit, mit Öl und Gas. Ich habe jetzt da einen äh, Katalysator. Was ich jetzt da eigentlich mit der Heizung vorgeführt habe, ist nichts anderes als dasselbe, äh, was ich da habe. Ich, ich habe einen Vortrag gehabt äh, in Ottenschlag äh, im letzten Frühjahr. Und da ist ein 76-jähriger Mann er und hat gesagt, er hat auch so eine Zelle gebaut und er hat Arthritis gehabt. Er hat Rheuma gehabt und alles schieke und er atmet das jeden Tag ein Sauerstoff und Wasserstoff. Und er hat seine Arthritis verloren, seine Gelenksprobleme sind weg und er ist pumpergesund. Es ist äh, 30% reiner Sauerstoff, das haben wir in der Luft nicht. Du das jetzt auch wieder ein bisschen vorheizen da. Ha? Und jetzt mache ich die Flamme aus, das knallt kurz, und jetzt mache ich das Gas wieder an, Nicht? und jetzt könnt ihr das sehen, es wird blühend. Da also ist jetzt keine Flamme mehr. Sieht man das? Ja, jetzt ist die Flamme wieder gekommen. Wenn ich das mit dem Katalysator mache, dann müsste ich eigentlich ein, ein ganz bestimmtes Gas-Luft-Gemisch haben. Und das kann ich jetzt da hier nicht erzeugen so auf die Schnelle, nicht? Kann man sehen? Also es ist nur das Gas, keine Flamme. Ich kann da hin, ist keine Flamme, es ist nur das Gas, was diesen Katalysator jetzt zum Glühen bringt. Ich habe auch in der Samtheizung drinnen. Temperaturen bis 750 Grad gemessen mit einem Sensor, 750 Grad da oben, damit lässt sich schon was anfangen, nicht? Äh, ich habe auch versucht so zu heizen, aber es ist relativ kompliziert, man muss da eben Luft-Gas-Mischung herstellen und ich wollte ja nicht äh, Luft noch dem Gas beimengen, weil dann haben wir ja wieder Stickstoff in der Luft und da haben wir wieder NOx, was wir nicht wollen, auch wenn es in sehr geringem Maße ist. Aber hier, wenn ich das reine HHO verbrenne, ist null Abgase außer Wasserdampf. Etwas anderes gibt es nicht. Es ist, glaube ich, die einzige Flamme, die unter Wasser brennt. Das haben Sie auch noch nicht gesehen, oder? Eine Flamme, die im Wasser brennt. Natürlich, weil sie den Sauerstoff schon frei Haus dabei hat. also Sauerstoff und Wasserstoff, also kann sie auch im Wasser brennen. Und ich gehe jetzt da mit der Flamme ins Wasser. Kann man das sehen? Ich bin mit der Flamme im Wasser drin. Und ich komme wieder raus und ich gehe wieder rein. Das Wasser wird warm. Die Flamme müsste ja um maximale Wärme zu erzeugen gegen etwas brennen, also gegen ein, einen äh, Gegenstand, der Feuerfest äh, ist. Und da habe ich bis 90 Effizienz erreicht beim Wasser. Ihr könnt schauen, schon warm. Und da habe ich jetzt noch nicht die volle Leistung. Das ist jetzt da, äh, kann wenn ich jetzt da. Da ist jetzt die maximale Leistung von dem Netzteil. Jetzt haben wir eine Flamme, die geht schon. Also da brenne ich mich jetzt schon. Man sieht es jetzt aber nicht mehr. Also man sieht die Flamme vielleicht bis daher, aber da brenne ich mich schon. Und das ist erst ein Mini-Teil. Das ist noch nicht viel jetzt. das. Aber so eine Zelle, die reicht schon äh, doppelt. Also da brauche ich sie nur auf der halben Leistung laufen zu lassen, um einen Raum zu heizen. Also mit vier Zellen heize ich ein ganzes Haus. Nicht? Ich habe gedacht, dass wir das im Freien machen, aber jetzt im Raum äh, kann man auch Luftballone aufblasen und die steigen zum Himmel. Wasser. Es ist nichts anderes als Wasser, was gespalten ist, in einen Ballon rein und der fliegt davon. Wie viel Wasser braucht man da jetzt, um sein Haus zu heizen? Ja, äh, das kommt jetzt darauf an, es halt, kommt auch darauf wie gut das isoliert ist, aber so im Schnitt. Äh, ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass ich einen Kubik Gas in der Stunde brauche. Das ist viel, das sind 20 Liter, 17 Liter. Oder? Und ich bin jetzt schon runtergekommen und sage, äh, ich traue mir es zu, dass ich mit 10 Litern in der Minute, also mit 600 Litern, das ist ein, nicht einmal ein halber Kubik, äh, das ganze Haus äh, warm kriegen kann. In welcher Zeitraum? Äh, Warm halten. Äh, wenn ich jetzt sage, äh, 10 Liter in der Minute, das sind, äh, in der Stunde sind das 60 mal 10, äh, also sind das äh, 600 Liter. Und dafür brauche ich dann, für, für 10 Liter brauche ich dann ca. Ja, 1,4 Kilowattstunden an Energie in der Stunde. Oder? Das ist nicht viel. Wenn ich vergleiche jetzt mit Strom, äh, also da brauche ich wesentlich mehr. Ich habe jetzt diesen Winter habe ich ja, ja in drei Räumen äh, Infrarotpanellen gehabt und da habe ich insgesamt habe ich 4000 Kilowattstunden Strom verbraucht. Und jetzt ist natürlich, wenn ich mit Holz heize, dann brauche ich äh, 18.000 Kilowattstunden im Winter für mein Haus, für, für sechs Räume, für 120 Quadratmeter, 18.000 Kilowattstunden. Es ist so, ich kann das vielleicht so noch erklären. Wenn, wenn wir jetzt von Werten reden, wie, wie Watt und, und Leistung, Kilowatt, kann sich niemand was vorstellen. Jetzt bin ich da hingegangen und ich habe mir überlegt, also wir wissen ja beim Holz, ein Kilogramm Holz hat 4,2 Kilowattstunden an Energie, an Heizenergie. Und wenn ich jetzt das mit meiner Sandheizung, schaffe einen Raum mit viel weniger zu heizen, dann entspricht das entspräche das 400 Gramm Holz in 24 Stunden. Und ich glaube kaum, dass jemand das schafft, selbst wenn er den ganzen Rauch, der da gibt, wenn man ein Holz im Raum verbrennt, ra drinnen lässt, mit 400 Gramm Holz einen Raum 24 Stunden warm zu halten. Das ist etwa äh, die Relation, nicht? Und natürlich beim Holz sind wir da sofort bei. Also, ein Festmeter hat natürlich einfach 1500 Kilowattstunden an Energie. Nicht? Und ich brauche aber 12, 14 Festmeter pro Jahr. Jeder, wird der Holzheizung hat, wird so im Schnitt so um das herum brauchen. Und jetzt ist natürlich der Punkt der: Das Holz ist wesentlich günstiger als der Strom. Also das Holz ist ca. 4-5 mal günstiger als der Strom noch, nicht? und darum darf ich nicht so viel Strom brauchen, damit das noch rentieren soll. Aber ich mache es ja gar nicht, weil es rentiert, sondern ich mache es, weil ich eine Heizung habe, komplett ohne Abgase. Und jetzt kann man sagen, ja gut, aber wenn ich jetzt einen Strom erzeugen muss, da brauche ich ja auch CO2 dafür, brauche ich ja auch, äh, dann muss ja mit, mit, meistens mit Kohlekraftwerken, wird der Strom fabriziert. Nein, ich habe äh, äh, Photovoltaikplatten, äh, Panelen am Dach für, für 3,5 KW. Das heißt, wenn ich im Jahr 4000 Kilowattstunden an Strom erzeuge, dann kann ich die 4000 Kilowattstunden auch sagen, das ist zum Heizen nicht. und dann habe ich null Emissionen nicht? Und das war jetzt dieses Jahr war es noch etwas äh, schlecht, weil, weil ich eben mit Strom noch äh, drei Viertel geheizt habe. Aber nächstes Jahr werde ich nur noch komplett mit, mit, äh, mit Gas heizen. Und dann werde ich bei 2000 Kilowattstunden Energieverbrauch sein. Für den ganzen Winter. Nicht? Und das ist lächerlich, das sind 240 Euro. Nicht? Die ich nicht einmal rechnen muss, weil ich ja Solarstrom habe. Es ist schade, wenn es schön Wetter gewesen wäre, hätten wir das rausstellen können, hätten zeigen können, wie das funktioniert. Und ich hätte eine Paneele mitgenommen und hätte die Zelle nur mit einer Solarpaneele betrieben. Und die rennt genauso. Nicht? Ich habe 240 Watt, das ist da, wenn ich da auf der, nicht einmal auf der Hälfte bin. oder? Und wenn man jetzt sagt, ja, äh, es muss noch effizienter werden, warum reiten die Leute immer auf demselben Thema rum? Wenn ich jetzt. Äh, Sagen wir, ich fabriziere ein Liter Gas sag mal, mit 133 Watt. Sagen wir, 140 Watt ist wurscht. Ein Liter Gas. Und den zweiten Liter fabriziere ich nur mit der Sonne, mit einer Solarpaneele. Dann habe ich zwei Liter Gas 140 Watt. Aber dann heißt das, dass ein Liter Gas wird mit 70 Watt gemacht. So kann man ja rechnen, oder? dann habe ich eine Übereffizienz, da bin ich schon bei Over Overunity, nur durch die Sonne. Einfach das bisschen, was mir fehlt, erzeuge ich noch zusätzlich mit dem Sonnenlicht. Und es ist gemacht. Mehr brauche ich nicht. Nee? Der äh, Andreas hat mich ja gefilmt von Anfang an. Und äh, sie haben so eine kleine Internetplattform, äh, wo sie eine CD also ich habe das gesamte Wissen habe ich äh, quasi freigegeben, dass das alle machen können. Das kostet nichts, kann man sich runterladen. Und sie haben eine CD mit zehn, äh, sind zehn mittlerweile, oder? Und vielen Zusatzbonus, äh, dingen äh, wo man das, äh, die, die Anleitung, wie man das baut und und und, äh, mit vielen Zusatzgeschichten schon dabei. Äh, kann man übers Netz. Äh, Beziehen. Warum, ja. melden wie? Warum melden Sie es nicht, dass wir den dann? Sie es nicht, ist, auch, das ist schon lang vorbei. Das hat, da, da gibt's jetzt Streitereien. Es, neulich, äh, heute sprechen alle von dem sogenannten, also äh, es wird ja immer wieder gesagt, das sei Knallgas, nicht, wie man es in der Schule macht, den kleinen Versuch, weil es knallt, wenn man wenn es, äh, wenn es explodiert. Aber äh, dann kam einer, ein, ein Australier. Uh, der hat das Browns-Gas genannt, der hieß James oder, James, oder wie? Brown. Jules Brown. Joel Brown. Der hat aber wieder nichts anderes gemacht als Patente von einem Amerikaner, der in den 60er Jahren solche Dinge gemacht hat, abgekupfert und für se seine eigenen ausgegeben. Und die Patente auf sowas das ist, wenn es welche gibt, noch schon längst abgelaufen. Nicht? Wir sprechen hier von einer Zeit von, von 60 Jahren, und es hat keinen Sinn, sowas äh, äh, versuchen, zu, irgendwas Neues zu machen, zu patentieren, um es dann zu verstecken. Weil dann kommt es ja eh wieder nicht raus. Es kann ja nur rauskommen, wenn es viele äh, machen können. Nicht? Und dann kann es auch verbessert werden. Und dann kann es auch, sagt der Kleine, dann kann es auch verbessert werden. Nicht? Man nennt sowas dann Open Source, dass alle da hinein agieren. Nicht? Jetzt rauchen die Köpfe. Ja? Und ich muss das sagen, das wissen Sie nicht, es sind Tausende in ganz Europa, die heute so Zellen bauen. Tausende, aber Tausende. In Deutschland, in der Schweiz, in, in Spanien, in, in Portugal. Franzosen sind auch sehr... Wir wissen von dem allem nichts. Und ich habe ja gestaunt, als ich diese, dieses Konzept von dieser Trockenzelle ausgegraben habe. Im Internet habe ich das auch gefunden. Nur ich habe das nicht so leicht gehabt. ich habe das einzige, was ich hatte, war ein Foto von einem Amerikaner, der so eine Zelle gebaut hat. Und ich habe mir dann selber überlegen müssen, wie könnte das ihnen funktionieren. Ich habe das nicht geguckt, ich habe das einfach gemacht und hat auf Anhieb funktioniert. Und dann habe ich diese Pläne, habe ich Videos gemacht erst, ganz im Kleinen, und dann ist dann der Andi gekommen, hat mich gefilmt und dann ist es ein bisschen größer geworden. Dann haben wir das rausgegeben, übers Internet. Zum Download. Ja, es gab ein paar große Namen, die alle damit Auto gefahren sind. Alle. also wir, wir haben nichts davon gehört, nicht? weil die Medien bringen das in der Regel nicht. Die Nöhn bringt es jetzt. Wie? Die Nöhn bringt jetzt, ja. Ich habe mir schon gesagt, also wegen mir muss keine, äh, kein Medium präsent sein. Ich habe das lieber, wenn, wenn wir so in, in kleinen Gruppen sind. Aber jetzt zeige ich Ihnen noch etwas. Stirling-Motoren, ich bewege mich da auch wieder auf der Modellebene, weil ganz einfach deshalb ein großer Stirling-Motor, ein leistungs ist praktisch nicht zu kriegen, obwohl dieses Teil so einfach gebaut ist. Also jede Schlosserei könnte sowas herstellen, wenn sie wollte. Da sind ein paar bewegliche Teile, die sich drehen und, und, äh, und das war's. Nicht? Es ist ein, ein Stirling-Modell, das kann man kaufen. Ist auch sündhaft teuer, ich glaube 98 Euro oder so. Hat keine Leistung, kann nichts, aber es bewegt sich. Also, ich kann das, wenn ich es anstoße, ich kann es bewegen. Eine Wärmekraftmaschine, also, sie verwendet Wärme, wandelt sie um in mechanische Energie, wo man dann Turbinen oder, oder Generatoren antreiben kann. Jetzt ist es so: äh, Alle großen Stirlings. Die werden mit, meistens mit Pellets betrieben. Ich tue jetzt das auch vorwärmen. Also das kennt man ja, dass ein Sterling dann läuft, äh, wenn ich mit der Gasflamme hinkomme. Das kennt man ja nicht, dass er dann läuft. Aber was man nicht kennt, dass das natürlich genauso gut Bisschen mehr zu mir. Keine Flamme. Also ist jetzt nur das Gas. Ich kann da durch mit der Hand. Ich verbrenne mich nicht. Und der Kolben ist beschichtet mit etwas, also wie Platin, Palladium und so weiter, und läuft voll. Kann man das sehen? Und jetzt muss ich dazu sagen, alle großen äh, Hersteller von Sterling, es gibt viele, äh, also einige, äh, die versuchen seit Jahren, Blockheizkraftwerke zu bauen. Das Problem war, wenn sie mit Pellets heizen, dann verrußt der Kolben. Und das war das Problem, der Ruß. Und hier haben wir etwas, was keinen Ruß gibt. Eine so saubere Flamme. Null Ruß, nichts. Keine Flamme. Jetzt ist da der Draht rausgefallen für die Lampe, aber es ist ja wurscht. Hauptsache, man sieht, dass er läuft. Da haben wir, der läuft jetzt so lange, wie ich da mit dem Gas bin. Wenn ich mit dem Gas weggehe, hört er dann auf. Und natürlich... Aber das, das würde dann stinken, nehme ich an. Und Darf ich dann Strom erzeugen? Ja, der, der Stirling erzeugt direkt Strom. Wenn ich jetzt da... Mit der Flamme durchgehe, das stinkt jetzt ein bisschen. Ist die ganze Dose, habe ich 0, nichts. So, wir sind ja da im Feuerwehrhaus. Sehr heiß, sehr heiß. 0, nichts getrennt. Ich kann da auch äh, Metall trennen, alles. Ja, jetzt habt ihr einiges gesehen und einiges zu verdauen. Äh, ich habe eigentlich lieber, wenn man eigentlich etwas macht und dann mehr Fragen aufwirft. Äh, weil die Fragen sind ganz wichtig, die Antworten finden wir schon selber. Äh, wir müssen, man muss nicht den Leuten alles beantworten. Aber mit Fragen herumlaufen, das ist was Tolles. Äh, da kann man sein Gehirn anstrengen und. und äh, Selber denken, nicht? Ja, ganz, ganz ja. herzlichen Dank bitte. Dankeschön. Danke Ja, wenn ich jetzt mit der Flamme äh, Kohlenstoff beheize, wir können das nachher auch filmen, äh, dann wird der plötzlich magnetisch der Kohlenstoff. Das heißt, es muss Eisen dazugekommen sein. Es ist aber nur Kohlenstoff. Wie kann Kohlenstoff plötzlich magnetisch sein? Geht nicht. Nur wenn es sich in Eisen verwandelt hat. Und das ist auch etwas, was nicht sein darf. Nicht?